Vor allen Dingen ist es nicht einfach, wenn man sieht, dass sich Leute selbst organisieren, worauf es am Endeffekt ankommt. Es reicht nicht, so wie die Stadtleiterin Frau Korte sagt, dass man den Geflüchteten einfach nur Beratungshilfe gibt, sondern am Ende müssen sie sich selbst organisieren, weil dadurch finden sie Kraft und dafür finden sie Hoffnung und werden nicht fremdbestimmt. Ich einige Gruppen, die beim Nachbarschaftsaus-Tagsgarten, wenn aktiv sind und die froh sind, dass sie unkompliziert einen Raum finden, ohne groß ja, nachzufragen, ohne gespielt sein. zu werden, ohne, dass sie gefragt werden, was hat sie denn für eine politische Meinung? Passt sie denn zu uns oder passt sie nicht zu uns? Ja, wollen wir wollen dieses Haus weiter beleben, weil wir wissen, ich er diese Welt, Orte wie genau diese Brau, Orte, die druckend sind die verbinden, an denen die Türen offen stehen, an denen Menschen ihre Unterschiede teilen, an denen wir gemeinsam sind. An denen wir spüren, dass es möglich ist, gleichberechtigt zu sein, weil wir alle anders sind. Wofür unsere Vereinsarbeit in der Karlskartenstraße 6 steht? Teilhabe der Migrantinnen in allen Lebensbereichen. Wir, die Frauen im Migrantinnenverein berlin Das Lustige dabei ist, dass wir kein einziges Mal einen Besuch gemacht haben, Niemand uns gefragt hat, niemand angekommen ist, um zu gucken, was in der Haus passiert. Hätten wir aber erzählt. es klingt mir an diesem Abschluss. Wir hätten gar nichts erzählt. Wir hätten, bevor so eine Entscheidung getroffen wurde, eigentlich einen Besuch in dem Haus gehabt. Und das ist uns Es ist aber nicht passiert. Der Dialog mit den Vereinen Wer erstmal in einer runden Tisch stattfindet, im Dezember, die Entscheidung wurde schon Ende September genommen. Also, ich, ich denke, ihr seid auf den Frust ich mit mir sagt diese kurze Rede, die wir gehört haben. Wo auch das Wort Geflüchtete fließt. Weil wir sind Migrantinnen. Die meisten von uns sind Menschen von der Diaspora oder haben sogar Flug erfahren. Und wenn dieses Wort Geflüchtete da in uns ist, tut weh. Es ist als wäre unsere Kasse hinter der Integration von anderen Menschen. Und das ist einfach nicht akzeptabel.